Wie oft kann man dreimal hintereinander einschlafen? Siebenmal maximal. Ja? Mhm. Siebenmal kann man Siebenmal. dreimal hintereinander einschlafen. Habe ich mit Christian ausprobiert. Ausprobieren wir immer Ausprobier auf so und dann dreimal sieben. Ah. 21. Okay.